Kartoffeldönner-Drehspieß mhm. ist patentiert. Darf ich keinen Kartoffeldrehspieß machen? Überhaupt nicht, darf total ich nicht. Weltweit und gerade hier in Europa, ich bin total safe patentiert. Fast. Hallo Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind am Ende des Videos, deshalb ist es jetzt dunkel, gleich ist es wieder hell. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Wir sind heute in Oldenburg, testen nicht nur den Kartoffeldöner, wir testen den berühmten Kartoffeldöner Galileo. Ne, der war damals, als ich ein kleines Kind war, habe ich diesen Dönerladen gesehen. das gehe ich nachher auch noch äh, später drauf ein, als es noch kein Internet gab, gar nichts. Und wir testen, dieser Döner wurde 2009 zum Deutschen Meister gekürt. So, also der beste Döner Deutschlands. So, wir testen beides. Ich nehme euch mit, es ist jetzt wieder hell und wir sehen uns das gleiche Video weiter. Wir sind jetzt am Start hier fühle ich immer sehr unscheinbar, einfach so eine Random-Straße. Döner an der Ecke von hier, bin mit Kollegen hier der weiß, dass da der Döner ist, fällt überhaupt nicht auf. Keine Riesen Werbung oder so, wo man erst denkt. Galileo, der Kartoffeldöner am Start. Wisst ihr Wisst ja, was für mich halt so ein Snash ist? Das war so ein Ding, als man natürlich mit YouTube nichts am Hut hat damals, als ich ein kleines Kind war. Da Im Fernsehen bei Galileo hat man diesen Kartoffeldöner gesehen. So, und denkt sich krass, und das war so Highlight. Wisst ihr, damals noch die Zeit, man wartet. 2015 weiß man, oh, da kommt Galileo, es kommt der Kartoffeldöner. So, und der hat mich geflasht. Und jetzt lerne ich den mal gut, den guten Alhai selber kennen. Ganz kurz noch, denkt auch an meinen Kommentar natürlich. ne? Nur durch euch bin ich wieder nach Jahren dieser, dieser, nach dieser Galeo-Sendung auf diesen Döner gestoßen quasi. Und jetzt teste ich ihn. Also, das sind die Kommentare. Ich blende sie nochmal ein. Besten Döner Deutschlands, wenn mein bester bisherigen Döner Deutschlands top. Der kriegt die Belohnung hier oben. Bam. Und jetzt gehen wir zur Alhai rein. Holles kulinarische Reise geht weiter. Heute in Oldenburg, der schönsten Stadt der Welt. Und das sage ich nicht nur, weil ich dafür bezahlt werde. Freut euch auf den Kartoffeldöner von Al-Hai. 2009 wurde dieser Döner als bester Döner Deutschlands ausgezeichnet. Erfunden von Hani Al-Hai. Dieser Döner hat keinen geringeren Anspruch, als Kulturen zu vereinen. Liebe Community, seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Da ist er, da ist schon der gute Alhai. Mal gucken, wann er uns sieht. Oha. Hab schon mir nochmal jetzt eben Galileo-Video reingezogen. Die haben selbstgemachtes Brot zumindest. Ich denke mal, sie haben es immer noch. Und ja, von der anderen, an, ich habe noch nie einen Kartoffeldöner gegessen. Also ich erwarte viel von dem mal Döner Deutschlands. Und jetzt gucken wir mal, was der gute Allheiser. So, ich habe den Kollegen hier da. der sagt gleich schon, wo ich mit Achmed da bin, Döner trifft Kartoffeln, ne? Ja, ich sag, das ist 100% Kartoffel und der Döner ist da hinten. Wo ist der, We ist der Weg gerade? Also, die passen auch gut zusammen. Das passt auch wunderbar für so, die Geschichte. Die miteinander. Kartoffel, der Döner ist draußen. Wunderbar. Wie alt bist du? Äh, äh, ich jetzt bin 28. Spaß. Ich bin mehr als du in Deutschland. Wo du noch in Mutterbau warst, äh. noch nicht geplant war, war ich schon in. Wie Deutschland. alt bist du? Niemals sage ich. Das, das. Ich sag dir, ne, ich habe vorhin ein Video von dir geguckt. Ne, das Galileo habe ich mir nochmal angeguckt. Und ich habe gedacht, ich komme jetzt voll den alten Mann, aber du siehst aus wie damals. Ehrlich jetzt? Nein. <lacht> Was uns noch fürs Video interessiert, allein. du bist mit deinem normalen Döner, bist du auch mal bester Döner Deutschlands ausgezeichnet worden, ne? Ja, also 2009, guck mal, ich schwöre es, da hinten ist das. mal, oh, wo ist der? das sind so viele Bilder. Ich weiß, da, hier, da. Preisgekrönter ah. Döner, da. Guck mal. Ah. guck mal, hatte ich noch Glatze gehabt damals. Krass. Der Kartoffeldöner-Drehspieß ist äh, mh. Mh. patentiert. Darf ich keinen Kartoffeldrehspieß machen? Überhaupt nicht, darf ich nicht machen. Also, Weltweit und gerade hier in Europa, ja. ich bin total safe patentiert. So, jetzt bin ich mal gespannt, rein optisch, ne? Ich habe vorhin schon gesagt, Alhai, ich war ein kleines Kind, als ich deine Videos damals bei Galileo gesehen habe und jetzt das mal live zu sehen, hätte das ich mir damals jeder ge gedacht. Ja. So. Da ist er, also man sieht hier, du hast irgendeine Füllung, du verrätst natürlich nicht was, aber du hast irgendeine Füllung. Das Film. ist sogar Spinner da drin, wo überall Verloren geht, man. Es hackt da drin? Also ja, ja, das ist Hackstick. Ja. Weißt du, was ich mich so ein bisschen auch gefragt habe? Und damals, wo dieser dicke oh, so Hype war, ne? Es war ja ein riesen Hype. Haben sich da auch so ein paar, oder hast du das vielleicht auch ein bisschen Ach, ausgenutzt, so bei Frauen, dass du sagst, das komm, ich zeig dir meinen Kartoffeldöner, hast du äh, die hier reingebracht, Kartoffeldöner gezeigt, weil jeder kannte das und so, und dann war das so der Dosenöffner so, weißt du? Nein, Mann, ich war beschäftigt, dass ich weitermache, weil ich wollte, was... Geiles nochmal erfinden, was jeder diese Geschichte probieren kann. Durch diese Bleib ganze hinterblieben hinterbliebene Schädlinge geblieben. Äh, Ey, ja, was, was ist geblieben? das Gebiet, Christian? Dass ich bis zum balaballa geworden bin. Ja? Aber wie meinst ich du führe, Ich führe immer zu viel Selbstgespräche mit Essen. Ja? Ja, ich, ich rede gerne immer mit Essen. Der Dönermann, der echte Dönermann, spricht ja. mit seinem Spieß. Ja. Und das kann nicht jeder. Mit der Zeit lernst du diese Döner-Sprache. Du fühlst das, wie er antwortet. Ja. Also, ich spreche wirklich mit Guck mal, wenn ich jetzt ihm angucke, ich weiß, was er mir sagt. Du weißt, was er denkt. Genau, 100%. Er sagt, schneide mich. Ja, ich bin gewonnen. <lacht> hat, hat, hat, <lacht> Seh schon, ihr macht selber Brot auch, ne? Ja, Mann. Das ist auch ausgeklügelt. da hast du die Gedanken gemacht. Das sieht schon mal geil aus. Und heute werde ich dir aber zeigen, äh? was ihr die erste YouTuber auf die ganze Welt seid, dass ihr meine nächste Idee präsentieren dürft. Geil. Ja. Was hast du hier für Soßen am Start? Satziki, ja. Das ist auch hausgemacht alles. Äh, ja. Das ist Cocktailsoße auch äh. hausgemacht. Da stehen die voll Leute da drauf. Ja. Beides Cocktailsoße hier. Das sind beide Cocktailsoße. Äh. Das, das ist eine Spezialsoße. Ja. Aus äh, Sag ich dir nicht. Ja. Ja, sag, ich ja. dir nicht. sag mal Alahi, was haben wir hier nochmal alles jetzt drauf? Das sieht sehr special aus irgendwie. Das ist libanesische Korreda ja. mit äh, libanesische und arabische Mischung mit Sesam und ja. schwarze Kümmel. Okay, jetzt ja. reinschmeißen. Und dann wirst du feststellen, was ja. ich sage, das riecht auch ganz anderes. Riecht anders. Von Ganz anderes. Boah, das sieht gut aus. Gut. Und riech mal jetzt, sag, sag mal deine ehrliche Meinung nicht, weil ich bei dir mit Messer stehe. Es riecht einfach übelst frisch, übelst frisches Brot. Die Sesam, diese Kräuter, ja. da sind ja auch, äh, ja. sag ich mal, ja. Oregano ja. oder so ist ja. Ja drauf, ne? ja. Das riecht einfach, hat so ein bisschen Pizza-Style auch. Also das vom, vom Potenzial her, nur Geruch. Endgegner. Natürlich kann man nicht alle Geschmäcker treffen, das ist auch gut so, sonst wäre ich Millionär und wäre ich bei Bahamas ja. irgendwo in Liegematte, wenn ich euch alle Geschmäcker getroffen ja. hätte. Was für eine Soße empfiehlst du mir, Alhai, auf dem Döner? Beide Soße. Beide. Ja, süßlich okay. und Tzatziki mäßig. Ja. Also Kaukel und Tzatziki. Dann würde ich sagen, Alhai, wir machen mir einen normalen Döner, der quasi der, Welt, der deutsche Meisterdöner und einen Kartoffeldöner. hier beides. Beide identisch fast, aber ja. das ist ein bisschen moderner, Hightech-Mightech high hier mit Mais. Okay, ich werde direkt testen, bevor es kalt wird, ne? Ich bin ja, heftig ich bin gespannt, auch. ich bin heftig gespannt. Wir sind schon, ihr kriegt diesen Prozess im Video ja nicht immer mit. Wir sind jetzt schon eine Stunde, zwar ah, keine Ahnung, Stunde sind wir hier. Vom Drehbeginn hier drinnen alleine, ne? Und ihr seht ja so ein kurzes Video. Also, jetzt einmal so zum Feeling. Nebenan der Chef nebenbei, er sitzt noch, er sagt, ich kann sagen, was ich will. Er, er haut mir nicht den Kopf ab. Du weißt. <lacht> Muss ich irgendwie zeitgleich hier vorkämpfen, weil wir jetzt beides auf dem Teller haben? Gleich direkt ein Feeling. Geil mit dem Mais. Feier das auch mitten erstmal voressen. Weil ich vor und zu achten mit dem Auto gesagt, ich finde Döner auch geil, wo oben viel Salat ist. Den erstmal wegsnacken. Denn der Rest, das ist ein ganz spezielles Gewürz hier drin. Ich sage dieses Gewürz kann es nicht deuten. Da muss ich auch ehrlich sein. Da ist ein Gewürz drin. Das kenne ich nicht. Ich kenne es, aber ich kann es nicht benennen. Und es schmeckt einfach heftig. Die Soßen sind geil. Zu dem Salat, einfach ohne Wurde. Ich nehme jetzt direkt jetzt die Tasche. Ich habe hier oben ein bisschen ja. weggesnackt. Ich sage es euch einfach. Merkt euch das fürs Leben. Wenn ihr Brot irgendwo seht, im Dönerladen mit Dick Sesam, Schwarzkümmel, geht da rein, probiert es, weil das ist was natürlich. Ich mag das immer noch verschieden. Jeder mag es anders. Aber es ist was, das ist einfach ultra heftig. Das geröstete Sesam-Dönerbrot, so wie früher war es das Fladenbrot, gibt es kaum noch. Einfach lecker. Böse, sage ich euch mir erstmal. Böse. Bewertung am Schluss. Jetzt der 2009 bester Döner Deutschlands. Den deutschen Meisterdöner kriegt ihr von mir gleich Einschätzung, Ergebnis zusammen. Mit dem Allheil neben mir sage ich euch Folgendes zu diesen beiden Produkten. Wir haben diesen Kartoffeldöner. Und ich sage euch, das habe ich auch den Allheil gefragt, ob Geschmacksverstärker drin der Er hat gesagt nein und ich glaube ihm. Du hast es einfach so... Mm. Und da ist so eine intensive Würze, ein Gewürz, ein Würzmittel dass das Ganze einfach auf den Endgegner-Status bringt. Und aus den Dings, dass ich all glaube, der Kartoffeldöner ist für mich Endgegner. Das Brot, einfach Endgegner, Soßen, Matchen, perfekt. Da kannst du nicht sagen, Salat, schnack ich frisch auf den Punkt. Ich, ich kann den nicht in das Döner-Ranking reinnehmen. Ich muss ihn separat nehmen, weil am Ende des Tages so ein ähm, Döner ist es ja nicht. Ne? Aber ich gebe den rein vom Geschmack 1 bis 10, gebe ich eine 8,8. Den finde ich Endgegner heftig. Zum deutschen Meisterdöner. Das Gleiche, was ich über das Brot, über den Salat und über die Soßen gesagt habe, für diesen Döner. Allerdings ist es für mich kein deutscher meister weil das Fleisch für mich ist nicht auf dem Level, dass man sagen kann, es ist deutscher Meister. Das ist immer noch nichts, der leckerer äh, Döner, weil mit dem Brot und dem Salat in dieses Brot müsstest du scheiße stecken, damit es schlecht schmeckt. Weil das ist einfach krass. Das Brot ist heftig. Der ist Klingel. Und eine 7,5 von mir von 10. Ich finde ihn immer noch top lecker. Aber beim Fleisch kann man noch was machen. Das ist meine Bewertung. Leute, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht unbedingt die Glocke an. Das habe ich oft vergessen zu sagen. Bitte die Glocke an. Daumen hoch, Kommentar und das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt this, man.